Der Gewölbekeller von Tony Wagner ist äh, sicherlich einer der stimmungsvollsten Kulturlocations des Mostviertels. Yes, yes, Zur Eröffnung der Saison brachte das swingende Jazz-Duo Say Yes and Keep Swinging den Frühling mit viel Wörf in die alten Gemäuer. Say yes, and keep Ein volles Haus und ein ausgezeichneter Brunch, so lässt es sich leben. Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit und wir wünschen Ihnen, dass Sie sich sehr wohl fühlen im Haus. Und wir freuen uns, wenn Sie bei kommenden Veranstaltungen auch wieder zu uns kommen. Umrahmt wurden die Jessigen Melodien durch die Bilder der Künstler Leopold Schoder und Andreas Peham. Das Publikum konnte sich noch bis spät in den Nachmittag an den Melodien von Evelines Karak und Karl Schaub erfreuen. Das monatliche Programm im Schaugewölbe zu Feldbichl in Ulmerfeld finden Sie unter dieser Adresse.